Moin moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Heute geht es erstmal um ein Update, ein kurzes Update äh, zu der App Focus. Und jetzt geht's los. So, wie ihr seht, geht jetzt gerade die Minute weiter runter, weil ich mein Handy verwendet habe. Momentan bin ich bei 12,88 Fokus Euro, also 12,88 Fokus Euro. Eine neue Challenge hat begonnen about you. Das sehen wir uns jetzt einmal an. Im Prinzip je mehr Minuten du während der Challenge dein Handy beiseite legst, desto höher ist deine Chance auf einen von einen von 5, 15 Euro Board U gutscheine So, ja. Sehr interessant die Rangliste. Lange dauert es noch, 6 Tage, 4 Stunden. So die Rangliste, wir haben jetzt momentan den ersten Platz Arni mit 35.343 Minuten. Also wie der das hinkriegt, keine Ahnung. Ich bin gerade mal bei 145 Minuten. Okay, Statistik, aktuelle Serie, drei Tage, längste Serie, drei Tage, Handyfreie Zeit, 1 Tag, 15 Stunden, 25 Minuten. ist schon mal nicht schlecht. Die App bringt einem wirklich dazu, dass man mal öfters sein Handy einfach mal weglegt. Also es funktioniert. Gut, ich schätze mal, dass ich bis... Bis spätestens Ende der Woche also bis Freitag auf jeden Fall die 20 Euro habe und dass ich dann auch mal testen kann wie das funktioniert mit der Auszahlung etc. Ja sieht ganz gut aus bis jetzt ich hatte zwischendurch ähm, ein paar Probleme gehabt also ich hatte schon die 20 Euro fast schon erreicht nur gab es ein paar technische Probleme manchmal wollte der nicht so wie ich wollte Sprich, der hat dann einfach entweder gar nicht gezählt, was natürlich ärgerlich ist, wenn man anderthalb Stunden das zählen lässt. Also anderthalb Stunden waren einfach mal weg. Und das nächste Ding war, dass er dann mir die Strafminute gegeben hat, obwohl ich gar keine App verwendet habe, keine andere. Aber gut, sei es drum. Jetzt funktioniert es seit etwa zwei Tagen ohne Probleme. Und was mir aufgefallen ist, nachdem ich dann äh, 10 Euro gesammelt habe, 10 Fokus Euro, ging es dann damit weiter, dass ich dann alle 5 Minuten 2 bis 3 Fokuscent gut geschrieben bekommen habe. Ja, also nicht alle 5 Minuten 1 Cent, sondern jetzt 2 bis 3 Cent. Dann wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Also bis dahin, falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal vor allem. Lasst einen Kommentar da, wir versuchen so schnell wie möglich zu antworten, kann manchmal ein bisschen länger dauern, ansonsten, naja, bis zum nächsten Mal, ciao.